Wie kann ich in Mevis beim Kachelformat eine Kachel bzw. einen Abschnitt hervorheben und den dann noch deutlicher hervorheben, indem ich noch etwas dazu schreibe, nämlich aktuelles Thema, sodass das Ganze ein bisschen deutlicher rauskommt und dann die Schüler eben gleich erkennen, das hier ist der aktuelle Abschnitt? Ich habe ja die Möglichkeit, wie bei anderen Kursformaten auch, einen Abschnitt hervorzuheben. Dann haben wir hier also diesen roten Balken auch hier in der Kachelübersicht, ist aber trotzdem noch ein bisschen unscheinbar und als Schüler erkennen wir das vielleicht nicht sofort hier als aktuellen Abschnitt. Dementsprechend füge ich jetzt hier was hinzu, und zwar rein mit CSS. Der hervorgehobene Abschnitt, der wird definiert über Current und da füge ich jetzt hier Inhalt hinzu, ich füge eine Hintergrundfarbe hinzu, eine Textfarbe, ein bisschen Abstand. Dann, wichtig, Position absolut. Abstand nach unten mache ich ein bisschen, weil wenn man hier diese Fortschrittsanzeige aktiviert hat, dass das hier nicht überlappt. Ansonsten könnte man natürlich das hier auch bündig unten abschließen lassen. Dann nach links mache ich keinen Abstand. Das ist vor allem wegen Darstellung auf Smartphones, dass es nicht verschoben wird. Dann habe ich hier noch die Textgröße, das Ganze zentriert und dann über die gesamte Breite der Kachel. Und das war's schon.